Nach langer Planung, nachdem die Tour für Monate nur virtuell am Rechner existiert hat, fährt man los und muss immer zuerst eine lange Durchstrecke auf der deutschen Autobahn hinter sich bringen. Diese treibt die Vorfreude nur noch weiter ins Maßlose. Einen Tag später sieht man dann endlich, wie sich die Alpenpfeil majestätisch aus dem flachen Horizont erheben. Irgendwann endet die Autobahn, die erste Landstraße beginnt und kurz darauf folgt eine Kurve der nächsten. Bald lässt man die Baumgrenze hinter sich und erlebt den seit dem letzten Roadtrip so innig ersehnten Moment. Hoch oben auf dem Dach der Welt zu stehen und umgeben zu sein von einer Landschaft, die nur die größten Urgewalten unseres Planeten hervorbringen können. Kann man die Leute hier glücklich machen. Und es ist echt so, wenn die nicht wären, könnten wir auf dieser Straße nicht fahren, weil ohne die läuft hier gar nichts. Offensichtlich äh, wurde hier im GTR kräftig gefeiert. Äh, ich habe gerade erstmal den Robin gefragt, wie es denn eigentlich war. Und er war natürlich total Boah, geflasht. Wahnsinn. Und dann habe ich Frauen und Kinder gefragt, weil ich gedacht habe, ich glaube, die waren jetzt nicht so begeistert. <lacht> und auf einmal alle, ja, super, Achterbahn! Klasse, also, du, also, du kriegst noch Sprachmaterial von uns. <lacht> Hört sich ziemlich kreischend an. <lacht> äh, John, wenn ich den, ja. den äh, ESP-Hebel auch auf Race stelle. Äh, wie viel Drift habe ich da mehr? Ist das äh, äh, enorm? Oder? Das nee, dann kommt ein bisschen quer. Ich fand es ich fand sogar äh, besser fühlbar, also berechenbarer, wie er dann gefahren ist. Okay. Äh, deswegen würde ich auch hier immer so mit den vier Tasten alle, okay. alle hochgerückt. Falls ihr euch jetzt fragt, wie eine schwarze GTR gehört und wer Robin ist, Robin wollte sich gemeinsam mit seiner Frau Sonja und den beiden Töchtern Minou und Shirin unbedingt unserer Gruppe anschließen. Schließlich hatte er sich erst vor kurzem ein Nissan GTR geholt, nachdem er mich in einem langen Mailwechsel zu dessen Familientauglichkeit ausgefragt hatte. Bei The Pluses 3 war ich nämlich selbst mit Frau und Kind und eben einem GTR in den Pyrenäen unterwegs. Inzwischen ist er sehr begeistert vom GTR. Was rede ich da? Die ganze Familie ist begeistert vom Godzilla. Aus einem kurzen geplanten Zwischenstopp bei Robin zu Hause sind jetzt einige gemeinsame Tage in den Dolomiten geworden. Und wir sind gespannt, ob wir die Begeisterung für Roadtrips auch bei Robin, Sonja und den Kindern entfachen können. Wie geil sieht das bitte schön aus? Frau, ich, ich, kann nicht. Kann nicht. <lacht> ich kann das nicht. Fand ich, ich gerade gut, wie Robin schien. Kannst du es nochmal machen? Ist So voll. <lacht> bisschen ein paar. So war mir viel öfter dabei ist auf jeder Passhöhe und so, aber das hat echt hammermäßig Spaß gemacht. Ja, ne? Geil, auch ne? auch wenn es jetzt recht, recht kurz war auch so mit äh, durch den Verkehr, bis man dann wirklich frei hatte ja. ja, das ist schön, ja befürchtet, dass es überall so. Ja, richtig. und es gibt halt ja. wahnsinnig Sicherheit hinterher zu fahren, also das es halt Du hast halt echt ja. die Artkarte da vorne, gell? Ja. ja, aber es geht ja noch. Ja, so, so, sofern man halt nicht wirklich, ähm, also sofern man jetzt auf so einer Straße nicht versuchen würde, den Grenzbereich des Autos zu erkunden, der bei ja. den Autos ja. halt unfassbar hoch ist. Ja. Und es ist ähm, auch sehr schmal, die Straße hier. Ja. <lacht> so wie das halt ist auf dem ja. Sellerjoch, äh, begegnet man dann plötzlich anderen Leuten und wir haben gerade gesehen, dass hier... Schöne fünf bunte Fahrzeuge, Smarties, fast so bunt wie unsere, sogar bunter als unsere, in die Ecke gefahren sind. Alle der, der Reihe nach so hier einmal rund oder nebeneinander aufgestellt. Perfekt in einer Linie, da sieht man die, die Rundschutz-Profis. Also tr 6 TR6-Baujahr 1974, ah. äh, mit einem Sechszylinder-PI-Anlage, 123 PS. Mit Suritop hinten drauf. So ist er damals äh, vorgestellt worden im Genfer Autosalon. Ist das nachgerüstet? oder Ist nachgerüstet worden, mhm. aber hier wurde so auf der präsentiert. Wenn man mal fragt, Super. Gut, das ist praktisch der Opa von den Sechsern. Die hatten damals die Modelle einfach durchnummeriert. Oh, das ist... Fing an mit dem Zweier und dann irgendwann beim Sechs geendet. Voll cool. cool. Der hat die den älteren Motor, ein 2 Liter Vierzylinder. Wo der Schaltknüppel sitzt hier unterm dem Das ist großartig. Und äh, ja gut, sonst offen, sieht machen. Ne? Ja, mit mal eben Dach zu machen ist er nicht, ne? Nee. Äh, bis die das Top zugebastelt haben, bin ich auch fertig. Und Was für ein Bau hier ist der? Der ist 58. 48. gebaut und alt. Und äh, ja, so Richtung 100 PS nominell. Aha. 80, 85 Prozent okay. haben die Engländer damals gebaut und ist rüber über den Teich gegangen. Das wusste ich auch noch nicht. Das Deswegen ist, sind, ist es eher so, dass die Engländer reimportieren, wieder umbauen auf Lenkrad auf der, link, auf der falschen Seite. Ach. Ja, ich äh, bin da auch zwischendurch immer oh. wieder am Gucken. Das ist ich weiß nicht, wie er das macht. Ich bin, bin gerade... Sitz jetzt wieder Dann, ja. oh. alles okay? Was war das gerade? Hat ziemlich mich knapp ausgeschaut. Okay. In der nächsten Folge zeigen wir euch, was mit dem 9F Turbo wirklich passiert ist, nehmen euch mit auf den Passo di Falzarego, der uns mit seiner spektakulären in den Fels geschlagenen Serpentine regelrecht geflasht hat und ich nehme mich der Reparatur des Schadens am Porsche an. stumpfes Besteckmesser dabei.